Jo, hallo, ich mache nochmal ein Video. So, ich habe hier was, das ich euch mal zeigen wollte. Das habe ich schon lang, das mache ich schon lang. Reinigungsperlen für Vasen und Karaffen. Keine Werbung, keine Produktplatzierung. Ich zeige euch gleich, was ich damit mache. Da sind sie drin. Kriegt man damit auch sauber. Stopfen nicht vergessen zuzumachen. Wenn die Perlen abhauen, sind sie weg. Zumindest in der Badewanne. In der Küche kann man es noch aus dem Siphon holen. Dann funktioniert das wieder. Da kippe ich das nachher rein. Meistens nehme ich das hier als Aufgangbecken für die Perlen und da ist ein kleines bisschen Spülmittel drin. Wenn das dann sauber ist, und das dauert nicht so lang und das wird richtig sauber, dann spüre ich das mit Wasser aus und dann nehme ich ganz normalen, äh, günstigen Küchenessig, um das nochmal auszuspülen. Dann nochmal ein bisschen mit sauberem Wasser, ich habe so einen umkehrsmose wasserfilter und dann... Äh, Fülle ich remineralisiertes Wasser in den Tank und dann fertig. Zusammen mit dem vorigen Video müsstet ihr eigentlich sauber gutes Wasser haben danach. Da braucht ihr nicht mal die, äh, die Tauchlampe reintun, solange ihr so durchsichtige Kanister habt. Bis dann, ich wünsche euch einen schönen Sommer.